Herzlich Willkommen zu Connect on Air. Ich feiere wirklich, dass wir uns hier jede Woche begegnen können. Und Begegnung ist so wichtig, dass wir einander Mut machen können, dass wir ähm, uns reflektieren können oder einfach das Gefühl haben, wir sind gemeinsam stark unterwegs. Bei Connect on Air kann ähm, Begegnung vielleicht durch so Zoom-Sessions nachher im Anschluss stattfinden oder ich weiß nicht, wie es bei dir im Bundesland ist, vielleicht ist es auch schon wieder möglich, dass ihr euch gemeinsam das Video anschaut und gemeinsam danach äh, über das Thema redet. Darüber freue ich mich, dass es jetzt nach und nach immer mehr wieder möglich ist und wünsche euch viel Spaß mit Connect on Air aus Moosbach. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Campus Connect on Air. Ich bin der David und ich studiere in Moosbach. Und wir als Moosbacher dürfen heute diesen Abend gestalten und die Gäste, die wir heute noch haben, auch später vorstellen. Falls du dich jetzt fragst, wo Moosbach ist, das habe ich mich auch gefragt. Allerdings war das so, dass mein Arbeitgeber sich diesen Ort als Studienplatz ausgesucht hat. Wir sind nämlich eine duale Hochschule und äh, der Arbeitgeber sucht schon vorhinein quasi äh, die Uni aus. Ähm, das heißt, jeder Student bei uns hat schon ähm, einen Arbeitsplatz, wir verdienen Geld. Wir kriegen quasi Geld dafür, dass wir zur Uni gehen, aber haben auch eine Anwesenheitspflicht. Das ist auch wieder ein kleiner Nachteil. Ähm, genau, und es ist ungefähr eine Stunde von Heidelberg entfernt, das ist so im nördlichen Baden-Württemberg. Manche Leute kennen es vielleicht auch wegen der Organisation Operation Mobilisation, also OM, die haben dort auch ihren Sitz. Ähm, ansonsten gibt es da nicht viel mehr zu sehen. <lacht> ähm, genau, heute geht es äh, ums Thema stürmische Zeiten, beziehungsweise wie wir den Kurs halten in schwierigen und stürmischen Zeiten. Ähm, und wir als Campus Connect haben genauso eine stürmische Zeit vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt, ähm, wo einfach auf einen Schlag ganz viele Leute ähm, zurückgegangen sind in die, in die Praxisphase, also an ihre Firma. Wir sind nie alle gleichzeitig an der Uni, sondern das sind, äh, die verschiedenen Semester sind ähm, ziemlich wild verteilt über die, über die drei Jahre, die das Studium geht. Ähm, und es war dann so, dass plötzlich nur noch zwei Leiter vor Ort waren ähm, und kaum Leute, die regelmäßig gekommen sind, beziehungsweise so ein, zwei Leute nur noch. Ähm, und unsere Leiterschaft wurde herausgefordert. Ähm, einer unserer Leiter musste aufhören, weil er einfach solche ähm, Zweifel im Glauben hatte, dass er diese Arbeit erstmal nicht mehr weiterführen konnte. Ähm, und es sah zeitweise so aus, als wenn es nicht mehr weitergeht weil gerade die letzten Semester fertig geworden sind und ähm, die nicht mehr zurückkommen würden. Ähm, und gerade diese eine Leiterin, die hat sich ähm, einfach voller Hoffnung und Vertrauen an Gott gewendet, hat einen Gebetsspaziergang gestartet und äh, hat das einfach Gott abgegeben. Und nicht kurz darauf ähm, sind mit den Erstsemestern so viele neue motivierte Leute dazugekommen, die ähm, ihre Talente einbringen. Und mit dem wir jetzt schon auch viele coole Events gestartet haben. Ähm, und wo einfach die Uni, aber auch Mosbach an sich einfach von uns mitbekommen hat. Wo Leute neu dazugekommen sind, neu sich aufgemacht haben im Glauben. Und äh, einfach sehen durften, wie es ist, mit Gott, mit Jesus zu leben. Ja, wir werden heute ähm, den Worship von Adina Mitchell ähm, haben. Einige von euch kennen sie vielleicht. Ähm, und in einem ihrer Lieder, ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, ähm, da heißt es Dann weiß ich, dass du in meinem Chaos, ganz heimlich und selbstlos, dich hin zu mir stellst äh, Und das ist einfach so äh, genial, diese Aussage, und das durften wir auch einfach erleben äh, Als Campus Connect Moosbach ähm, Direkt nach dem Worship und nach der Anbetungszeit ähm, werden wir das Thema oder die Andacht von Silja Böhm hören, sie ist eine Mitarbeiterin von Campus Connect und ist vor kurzem nach Stuttgart gezogen, da dürft ihr auch schon gespannt drauf sein, sie wird später noch ein bisschen was zu sich selber sagen, aber jetzt möchte ich euch erstmal ähm, entlassen in die Anbetungszeit ähm, mit Adina und Florian, genießt es. Hallo Leute, das ist Florian, ich bin Adina und wir spielen heute für euch, wir fangen an mit genau mein Ding und... Lasst euch einfach in die Wahrheit reinfallen, dass dieses Leben für uns gemacht ist und wunderschön ist, ganz viel Gefühl und Lebendigkeit in sich hat und Schönheit und dass ihr euch und das Leben entdecken dürft. Ich stelle mir vor, wie das war. Und du hast uns geträumt und du hattest die Wahl Bist du Sklaven oder Fans, Soldaten die marschieren Willenlose Wesen No. Genau mein Ding. Ganz am Anfang von dem Musikprojekt sind bei mir im Leben ganz schön viele Umbrüche passiert. Ich bin umgezogen, von zu Hause ausgezogen, ich habe mich von meiner Gemeinde getrennt und ich war sehr, sehr verwirrt. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe fast den Zugang zu meinem Sein überhaupt gar nicht. Und da gibt es so vieles, was ich entdecken will und fühlen will und erleben will. Und irgendwie kriege ich das alles nicht zu fassen und ich verstehe mich überhaupt nicht. Und in der Zeit ist ein Song entstanden, von innen nach außen, der mich jetzt über vier Jahre total begleitet in dem Prozess, weil diese Gewissheit, dass es eine Stabilität gibt, jemand, eine höhere Macht, Gott, der, der dich besser kennt als du selber und der dich versteht, auch wenn alles in Schutt und Asche liegt und wenn du dich selber nicht mehr verstehst. Darum geht es in den nächsten Song von innen nach außen und den spielen wir jetzt. Außen gerade zu biegen, wenn ich krumm weiterlaufe. heimlich und selbstbewusst Wenn ich mich im Außen verliere und in langsam erfriere, bringst du mich wieder nach Hause Vielen Dank für die Einladung zu diesem Connect on Air. Ihr lieben Musbacher, ist so schön, dass es euch gibt, dass es euch immer noch gibt, ist echt genial. David hat schon erwähnt, ich wohne mit meiner Familie in der Nähe von Stuttgart. Ich war mit meinem Mann Titus vier Jahre in Israel, mit Campus und dann sind wir letzten Sommer wieder zurück nach Deutschland gekommen, hier in den Südwesten, um ein Team von hauptamtlichen Mitarbeitern aufzubauen, das dann die Studierendenbewegung hier in der Region unterstützen und coachen kann. Wir haben zwei kleine Kinder, ein halbes Jahr und fast vier Jahre alt und die sind auch der Grund, warum ich ja gerade nicht selber so viel Zeit mit Studenten verbringen kann, weil ich eher mit meinen Kindern unterwegs bin. Und desto mehr freue ich mich, dass ich hier heute Abend dabei sein kann und mit euch nachdenken kann über das Thema Stürme im Leben. Wie kann ich da Kurs halten? Es ist ein spannendes Thema, in dem ich mich selbst immer mal wieder befinde und unterwegs bin. Und was macht denn eigentlich eine schwierige Zeit zu einem Sturm? Sind es Prüfungen am Ende vom Semester, die sich häufen? Sind es Konflikte in deiner Familie, die dich belasten? Ist es eine langwierige Krankheit, die an deinen Kräften zehrt? Oder ist es ein lieber Mensch, von dem du Abschied nehmen musstest? Oder ganz aktuell sind es die Auswirkungen von Corona, die dich hindern, deinen Alltag so zu gestalten, wie du das möchtest? Mich hat vor ein paar Jahren der Einstieg in den Beruf zu mich aus der Bahn geworfen. Ich habe Förderschullehramt studiert und bin dann mit hohen Erwartungen an mich selbst an meine erste Stelle getreten. Aber schon aus den ersten Wochen habe ich mich in einer kompletten Überforderung wiedergefunden. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Meine Gedanken haben sich nur noch um den Unterricht gedreht oder darum, dass ich den Unterricht nicht auf die Reihe gebracht habe. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich hatte letztlich eine ganze Latte von Anzeichen einer Depression. Und dieser Sturm, der hat mich so kalt erwischt. Ich hätte vorher nie gedacht, dass mir sowas mal passieren kann. Im Buch der Könige Israels im Alten Testament, da kann man die Geschichte nachlesen von einem großen Propheten, der auch relativ schnell und unerwartet ja eigentlich vom Höhepunkt seines Berufslebens in eine ziemlich kritische, emotionale Situation eingeschlittert ist. Der Elia, der hatte schon erlebt, wie Gott ihn in der Dürreperiode durch Raben mit Essen und Trinken versorgt hat. Der hat gesehen, wie Gott mit Feuer vom Himmel auf die Erde kommt. Und Gott hat ihm in einer Situation die Fähigkeit gegeben, schneller zu rennen, als ein Streitwagen, der von Pferden gezogen wird. Elia hat wirklich Gottes Allmacht am eigenen Leib erfahren. Dann bekommt er von der Königin Israels, eine Morddrohung. Zugegeben, ein echter Hammer. Aber trotzdem könnte man doch meinen, seine Erfahrungen mit Gott müssten Elia doch total beflügeln. Ja, und für alle zukünftigen Schwierigkeiten rüsten. Nach dem Motto, hey, was kannst du mir schon anhaben, mein Gott ist sowieso stärker. Aber nein, der Elia verfällt in Todesangst. Und er rennt um sein Leben und flieht bis in die Wüste. Und dort sinkt er unter einem Ginsterstrauch zusammen und will nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, nimm mein Leben. Wie reagierst du in Lebensstürmen? Was passiert mit dir emotional und in den Gedanken? Vielleicht gibt es Leute um dich herum, die sagen, Na, Jetzt stell dich nicht so an, mach's doch einfach so oder so. Und falls dich solche Reaktionen noch tiefer reinreißen emotional und du einfach kein Land siehst, dann lass dich von Leuten wie Elia ermutigen. Selbst die Großen und die Starken kannst es erwischen. Und das Tolle ist, Gott geht weiter mit ihnen. Die Geschichte ist nicht am Ginsterstrauch zu Ende. Werde ich später noch darauf zurückkommen. Auch in der Bibel können wir die Geschichte von einem Sturm lesen, die Jesus mal erzählt hat. Der Sturm trifft zwei Hausbesitzer. Der eine hat sein Haus auf massiven Felsen gebaut. Und der andere, der hat als Fundament Sand gewählt. Ich könnte mir vorstellen, dass es um einiges aufwendiger und anstrengender ist, den Felsen erstmal in solcher Form zu bearbeiten, dass er dann eben genug ist, dass man dann ein Haus draufsetzen kann, als jetzt im anderen Fall den Sand zu streichen. Jetzt kommt der Sturm und ihr könnt euch vorstellen, was mit den beiden Häusern passiert. Das auf dem Felsen bleibt stehen, auch wenn der Sturm ziemlich an den kleinen Häuschen rüttelt. Das auf dem Sand, das stürzt mit Getöse ein. Jesus illustriert mit dieser Geschichte welche Bedeutung das Fundament von unserem Lebenshaus hat, wenn die Stürme kommen. Und die Frage ist wahrscheinlich weniger ob, sondern eher, wann die Stürme kommen. Und Jesus sagt, wer auf mich hört und danach handelt, der ist klug. Und er handelt wie ein Mann, der sein Haus auf massiven Felsen baut. Auf welchem Fundament baust du dein Lebenshaus? Auf wen hörst du? Und wonach richtest du dein Handeln aus? Ich erinnere mich, dass ich damals bei meinem Berufseinstieg einen bewussten Gedanken gefasst habe. Ich war neu in der Großstadt, neu in meiner Stelle, neu in der Schule. Und ich habe gedacht, jetzt muss ich erst mal meinen Beruf unter die Füße kriegen. Und dann erst kümmere ich mich um den Rest, so wie Freunde finden. Was mache ich in meiner Freizeit? Wo gehe ich hin zum Sport? Und dieser Gedanke, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, der hat dazu geführt, dass ich in ein extremes und ja, ungesundes Ungleichgewicht gekommen bin. Ich habe letztlich meinen Wert nur noch ja, in meinem Beruf gesehen. Und dort bin ich ja jeden Tag komplett gescheitert aus meiner Sicht. Und das hat dann wiederum die Abwärtsspirale, in der ich mich befand, um Längen beschleunigt. Und ich, ich saß einfach nur da und konnte hilflos zuschauen, wie mein Häuschen in sich zusammenfällt. Im Buch der Sprüche steht ein weiser Ratschlag. Da steht mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken. Denn sie entscheiden über dein Leben. Ich denke, dass deine Gedanken und Entscheidungen eine entscheidende Rolle spielen beim Bau deines Fundamentes. Und ich denke, sie können Schlüssel sein bei der Frage, wonach richtest du dein Leben aus? Von was lässt du dich prägen? Ich habe euch versprochen, dass die Geschichte von Elia weitergeht. Elia liegt also in der Wüste unter dem Ginsterstrauch und er ist eingeschlafen. Es hätte gut und gern zu Ende gehen können mit ihm. Aber Gott schickt seinen Engel. Und der weckt ihn zweimal auf und gibt ihm zu essen und zu trinken. Und dann schickt er ihn auf eine lange Reise. Der Elia der hat wieder so viel Energie, dass er in einem Stück zum Berg Horeb wandert, dem Berg der Gottesbegegnung, an dem schon Mose die zehn Gebote bekommen hat von Gott. Und dort legt Elia sich in eine Höhle zum Schlafen und Gott fragt ihn, was tust du hier Elia? Elia, der lässt erstmal seinen ganzen Frust raus. Oh Mann, Gott, das ist einfach alles nur mies und, und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Gott hört zu und er reagiert gar nicht mit Ratschlägen oder stell dich doch nicht so an nach all dem, was du mit mir schon erlebt hast. Nein, er sagt, geh hinauf auf den Berg, Elia, denn dort will ich an dir vorübergehen. Gott weiß, Elia braucht keine Ratschläge. Er braucht eine Begegnung mit mir selbst, mit seinem Schöpfer. Auch ich durfte erleben, dass Gott mich im Sturm gehalten hat und mich mit dem versorgt hat, was ich brauche. Menschen, die mir zuhören, Kollegen, die trotz allem noch an mich geglaubt haben und mir praktisch geholfen haben und mit einer sehr fähigen Therapeutin, die mich durch diese Zeit begleitet hat. Am Tiefpunkt meiner Krise hatte ich das Gefühl, in meinem Gehirn ist nur noch ein einziges Chaos, aus dem ich einfach nur raus will. Ich brauche einen Weg hier raus. Und die Lügen in meinem Kopf, du bist gescheitert, du bist eine Fehlbesetzung. Du schadest. Die, die, die hatten so viel Raum eingenommen. Ich brauche die Wahrheit, die ich diesen Lügen entgegensetzen kann. Und ich habe gemerkt, diese Abwärtsspirale, in der ich mich befand, die hat meiner Seele regelrecht das Leben entzogen. Ich brauche Leben. Ich brauche einen Weg, ich brauche die Wahrheit und ich brauche Leben. Jesus Christus hat von sich gesagt, dass er selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und in diesem Moment, da ist er mir begegnet. Und ich habe so tief wie noch nie zuvor verstanden, dass, dass ich mich nicht selber aus dem Sumpf ziehen kann, sondern dass ich die Erlösung von außen, von Jesus brauche. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch, ob aktuell in der Krise oder nicht, eine tiefe Begegnung mit unserem Schöpfer und Erlöser, mit Jesus. Ich habe eine sehr interessante Feststellung gemacht, als ich damals mal mein Gebetstagebuch durchgeblättert habe. Ich habe eigentlich immer jeden Tag Gott gedankt, egal ob es gerade stressig war oder ob es mir gut ging. In meinem Referendariat war es ziemlich stressig und trotzdem habe ich jeden Tag geschrieben, Danke, Vater, für Punkt, Punkt, Punkt. Mit meinem Umzug in die Großstadt und mit meiner ersten Stelle hat es dann irgendwie aufgehört. Als ich das bemerkt habe, da war mir glasklar, dass meine gekommene Dankbarkeit ja, was mit, mit meinem emotionalen Zustand ähm, zu tun haben muss. Es muss irgendwie zusammenhängen. Jetzt war ich leider in dieser Spirale schon so weit unten, dass ich gar keine echt empfundene Dankbarkeit mehr produzieren konnte. Aber ich wusste, wenn das wieder geht, dann, ja, dann, dann wird es auch wieder bergauf gehen. Und tatsächlich würde ich den Wendepunkt meiner Krise in einer Stunde mit meiner Therapeutin datieren, in der genau das passiert ist. Während einer Übung, in der es darum ging, dass ich mich ähm, ja, an Fähigkeiten erinnere, die in mir schon angelegt sind, hat der Heilige Geist mich mit so einer tiefen Dankbarkeit erfüllt, darüber, wie Gott mich gemacht hat. Ja, ich war einfach voll von Dankbarkeit. Und ab da ging es wirklich wieder rasant bergauf. Im Brief an die Philippa rät Paulus den Leuten, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. In jeder Lage, bring alles zu Gott, was dich sorgt und wonach du dich sehnst und mach das voll Dankbarkeit. Ich glaube nicht, dass die Dankbarkeit da zufällig in diesen Vers reingerutscht ist. Ich denke auch nicht, dass Gott es einfach nur so schön findet, wenn wir ihm danken. Ich denke, dass Dankbarkeit auch wie Medizin für unsere Seele ist. Und sie wirkt besonders gut, wenn wir sie frühzeitig und regelmäßig anwenden. Ähnlich vielleicht wie so ein sanftes Hausmittelchen. Und wenn wir Paulus Rat folgen, dann wird der unendliche Frieden Gottes unser Innerstes bewahren und über unseren Gedanken wachen. Da sind sie wieder die Gedanken. Wir sind also nicht alleine damit. Gott selbst will uns helfen, über unsere Gedanken zu wachen. Jetzt heißt dankbar sein nicht, dass alles, was mies läuft, dass man das einfach unter den Teppich kehrt und tut, als sei alles super. David, später der König von Israel, der musste sich mal vor König Saul verstecken, weil Saul seinen Konkurrenten David ausschalten wollte. David hat in dieser Situation ein Lied geschrieben und wir können einfach so viel davon lernen, wie wir in schwierigen Situationen den Kurs halten können. Das nachzulesen im Psalm 57. David bringt dort ohne Schönreden seine Situation zum Ausdruck. Ich bin von wilden Löwen umgeben und ich bin müde vor Kummer und Sorge. Dann spricht David aber auch Wahrheit aus, die über seine Situation hinausweist. Ich glaube, dass Gott meine Sache zu einem guten Ende führen wird. Gott wird zu mir stehen. Und David entscheidet sich, Gott zu vertrauen und zu danken. Gott. Mein Herz vertraut auf dich. Wach auf, meine Seele. Herr, ich will dir danken. David wird sich wahrscheinlich immer noch müde fühlen vor Kummer und Sorge, während er seiner Seele sagt, hey, jetzt wach auf, fang an, Gott zu danken. Aber vielleicht nach dem fünften oder zehnten oder fünfzigsten Mal, dass er das Lied gesungen hat, wird er gemerkt haben, genau, mein Herz vertraut auf dich, Gott. Da ist jemand der weit über meinen Verstand hinaus diese Welt und mein Leben in der Hand hält. Und dieserjenige, der kennt mich und der meint es gut mit mir. Und dieses Wissen, das rutscht dann langsam, aber sicher ins Herz und, und hat das Potenzial, mich mit Hoffnung und Dankbarkeit zu erfüllen. Wenn dich ein Sturm, so wie mich damals, total unvorbereitet erwischt hat, und du merkst, naja, das ist ja alles schön und gut hier, aber bei mir hat es keinen Effekt. Dann bleib nicht allein unterm Ginsterstrauch liegen. Lass dich wie Elia von Gottes Engel versorgen. In welcher Form auch immer das bei dir dann sein wird. Ob dir vielleicht tatsächlich jemand zu essen oder zu trinken vorbeibringt. Oder wie bei mir damals durch eine Psychologin, die Gott gebraucht hat, um mich wieder zu Kräften kommen zu lassen. Bleib nicht allein unterm Ginsterstrauch liegen. Gott will auch mit dir weitergehen. Deine Geschichte, die ist noch nicht zu Ende. Neben den üblichen Kleingruppen, die es jede Woche gibt, wird es heute Abend im Zoom-Treffen die Möglichkeit geben, sich auch mit einem unserer Mitarbeiter zu treffen. Und wenn du gerne mal mit jemandem reden würdest über den Sturm, in dem du gerade steckst oder wenn du dir Gebet wünschst, dann lass dir die Zoom-Session hier im Anschluss auf keinen Fall entgehen. Jetzt bin ich am Schluss und hier sind immer die Punkte, die mir zu dem Thema wichtig geworden sind. Zunächst, eine Krise kann jeden treffen. Das finde ich erstmal hilfreich im Hinterkopf zu haben. Und es ist nützlich, dir bewusst zu machen, worauf du dein Fundament baust und welchen Gedanken du so nachhängst. Gott will dich versorgen und er will dir begegnen. Und zuletzt und ganz praktisch, lasst ihr von Paulus die Dankbarkeit verschreiben, am besten schon präventiv. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dass ihr an Gottes Seite sicher durch die Stürme eures Lebens segeln könnt. Ja, vielen Dank Silja für ähm, deinen Input. Ähm, ihr dürft euch gleich auch noch darüber in den äh, Zoom-Meetings darüber austauschen. Ich äh, werde gleich die Fragen auch noch mal vorlesen. Und vielen Dank auch an Adina und Florian, ähm, ich habe es sehr genossen, ich habe das Video schon im Vorhinein mir ja, anschauen dürfen. Checkt auch gerne mal das neue Album, genau mein Ding, aus. Ähm, genau, und jetzt noch die Fragen für die Kleingruppen. Und zwar äh, ist die erste Frage, hattest du in deinem Leben bereits einen Sturm überstanden? Ähm, was hat dir geholfen durchzuhalten? Was war bzw. ist dein Fundament? Steckst du gerade mitten in einem Sturm? Und ähm, wo stehst du in Bezug auf das Rezept in Philippa 4, Vers 6? Ähm, tauscht euch gern aus darüber, ähm, betet füreinander und äh, ich wünsche euch noch einen ganz coolen, schönen und gesegneten Abend. Tschüss!